Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Tipps und Tricks von Gika Dance. Mein Name ist Gina und heute schauen wir uns gemeinsam den Mambo Step an der Mambo-Schritt kommt, wie soll es auch anders sein, aus dem Mambo und besteht aus drei Schritten, die auf zwei Zähler vertanzt werden. Vom Timing her haben wir also Eins und zwei. Das heißt, zwischen unseren zwei Zählern in der Mitte ist unser Unschritt, das ist das Rückbelasten. Um die Schritte mal auseinanderzunehmen, wir haben einen kleinen Schritt nach vorne, wir belasten wieder zurück und wir schließen meistens ran. Manches Mal haben wir auch vorne zurück belasten und setzen den letzten Schritt wieder nach hinten. Von der Seite sieht es dann wie folgt aus, wir setzen den Schritt nach vorne, wir belasten zurück und wir schließen den Fuß wieder ran. Dadurch, dass wir gesagt haben, wir haben einen Unschritt dazwischen, ist das ganze relativ schnell. Das heißt auch für uns, wir dürfen nicht das volle Gewicht nach vorne bringen. Wenn ich mein volles Gewicht nach vorne bringe, kann ich gar nicht so schnell wieder zurück, wie ich eigentlich müsste. Ich habe immer ein Teilgewicht auf meinem hinteren Fuß und mein vorderer Fuß macht nur einen kleinen Schritt nach vorne. Das heißt, ich tanze eins und zwei. Das heißt auch, wenn ich nur einen kleinen Schritt nach vorne mache und ein Teilgewicht hinten belasse, dann braucht mein Oberkörper sich gar nicht so weit mitbewegen. Ja? Alles, was mein Oberkörper mitmacht, ist schon wieder viel zu viel. Wir haben kleine, schnelle Schritte, mein Körper bleibt auf einer Höhe. Ich habe meinen Mambo-Step und brauche mich hier oben gar nicht so weit bewegen, ansonsten bin ich meistens zu langsam. Den Mambo-Step kann ich natürlich in unterschiedliche Richtungen tanzen. Ich kann sowohl mit beiden Füßen, das heißt, ich mache meinen rechten Fuß nach vorne, gehe wieder, belaste wieder zurück, schließe ran, oder ich nehme meinen linken Fuß nach vorne, belaste zurück und schließe ran. Also, Eins und zwei, drei und vier. Ich kann das Ganze aber auch zur Seite tanzen. Dann habe ich einen Side-Mambo. Das heißt, ich gehe mit meinem rechten Fuß zur Seite, mache eins und zwei, drei und vier. Auch hier bleibt mein Oberkörper relativ stationär. Ich gehe hier nicht mit rüber, sondern ich bleibe mit meinem Oberkörper im Prinzip auf meiner Standhöhe und mein Schritt geht nur leicht zur Seite. Alles, was ich nach vorne oder zur Seite tanzen kann, kann ich in der Regel auch nach hinten tanzen. Und hier haben wir dasselbe Prinzip. Mein Mambo-Step geht nach hinten weg, mein Körper bleibt aber auf derselben Höhe wie mein Standbein. Das heißt, ich habe eins und zwei, drei und vier. In manchen Choreografien wird der Mambo-Step auch als Syncopated Side Rock oder Syncopated Rock Step Betitelt. Im Prinzip ist dasselbe gemeint. Synkopiert heißt immer, wir haben eine Veränderung der Taktung. Das heißt, ich mache meinen Rockstep zur Seite nicht auf 1, 2, sondern in diesem Fall, wenn ich, wenn ich es so zähle wie den Mambo Step, dann habe ich 1 und 2. Allerdings kommt beim Mambo Step der dritte Schritt noch hinzu. Ansonsten fehlt etwas. Ja? Wenn wir einen Syncopated Side haben, dann hätten wir einen fehlenden Schritt für den Mambo-Step. Ansonsten vom Zählen, vom Timing her, ist es im Prinzip dasselbe. Das war's für heute. Ich hoffe, die Tipps zum Mambo-Step helfen euch ein bisschen. Nutzt die Kommentare, wenn ihr noch andere Themen habt. Ich freue mich darauf. Nutzt den Abonnieren-Button, wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal und da versuche ich euch so ein bisschen die Apple-Jacks näher zu bringen. Also freut euch drauf, kann lustig werden. Wir versuchen es einfach gemeinsam. Bis dahin. Ciao.